Hallo, ich bin Lini, Essex Fundrunnerin, und wir sind heute hier mit dem Essex Running Expert Lab. Heute bei Petra bei Absolute Run Laufsport Andreas. Wir stellen euch heute den G nimbus Lite 3 vor, aber dafür wollen wir erstmal eine Runde laufen gehen. Heute geht es ja um den neuen G-Nimbus Light 3 und ja, wir haben den ja eben gerade schon getestet beim Laufen und wollen wir uns den mal näher angucken. Ich muss sagen, also der gefällt mir total gut, dieser neue Schuh. Er ist richtig leicht, dynamisch und trotzdem total komfortabel. Ja, finde ich auch. Für einen neutralen Laufschuh finde ich auch, es läuft sich wie auf Wolken und was ich eben gerade auch noch gemerkt habe, der ist ja unheimlich leicht. Genau. Der wiegt nur 236 Gramm. Also das merkt man auch schon, wenn man den hier in den Händen hält. Und das überzeugt mich als äh, wirklich äh, Nimbus-Liebhaber total. Ja, der G-Nimbus Light 3 äh, hat also im Prinzip das typisch äh, komfortable Nimbus-Gefühl, hm. Ja, wie du und der Name eigentlich auch schon sagt, auf einem deutlich leichterem und dynamischerem Niveau. Und dadurch, dass er so besonders ist, gibt es ihn nur bei Laufspezialisten. Ja, richtig. Das weiche Laufgefühl wird hier auch deutlich durch die Formgebung gefördert. Die Sohle ist im hinteren Bereich nach oben hin angehoben, mhm. sodass insbesondere für Rückfußläufer ein deutlich komfortableres Abrollverhalten gegeben ist. Und hier, ne, ich meine, was wäre ein Essigschuh ohne Gel? Das ist halt noch mal die Besonderheit, dass hier ein kleiner Gelanteil mit drin ist. Und was mir besonders gut gefällt an diesem Schuh, ist das Obermaterial. Das ist aus recycelten Materialien hergestellt. Darüber hinaus ist es richtig atmungsaktiv. Und das bedeutet, dass man immer einen angenehmen, kühlen und auch trockenen Fußball behält. Und jetzt sprichst du gerade einen wirklich wichtigen Punkt an äh, mit dem recycelten Material. Das findet man auch hier in der Flightform vom Eco sole wieder, dass es sozusagen auch einen nachhaltigen Abdruck einfach hinterlässt. Und gerade heutzutage sehr, sehr wichtiger Punkt. Und von Essex wurde ja hier auch noch eine weitere Technologie verarbeitet, und zwar das sogenannte 3 d mid design okay. Hier ist die Sohle punktuell weicher geschäumt, sodass dadurch noch ein sehr komfortables Laufgefühl entsteht. Hm. Das haben wir, ich denke, dir geht es genauso wie mir, eben gerade auch beim Laufen gemerkt. Und ich fand das gerade für uns Frauen auch total wichtig, weil es nochmal ergonomisch auf unseren Körperbau drauf eingeht. Das ist wirklich ein tolles Feature. Und diese kleinen Details sind aber sehr, sehr wichtig, weil nur so ist eigentlich ein maßgeschneidertes Laufgefühl sowohl für Damen als auch für Herren möglich. Also können wir zusammenfassend sagen, dass der Gel Nimbus Light 3 hält, was alleine schon diese elegante Erscheinung verspricht. Absolut. Light ist hier wirklich Programm, ein sehr leichter und dynamischer Nimbus. Ich bin sehr verliebt in diesen Schuh, in das Design und die ganzen Features, die wir jetzt gerade vorgestellt haben. Ich finde, es ist ein Must-Have in der Schuhsammlung. Von daher, wenn ihr auch Lust habt auf den Schuh, kommt zu den Laufexperten. Genau, wenn ihr diesen Schuh wirklich mal anprobieren wollt, an euren eigenen Füßen haben möchtet, dann geht zum Laufspezialisten. Natürlich haben wir den auch hier in Minden. Hier könnt ihr ihn ausprobieren und eine Runde damit laufen gehen.